Hallo, Timfatzky, hier geht EMPW, oder Boss, ihr vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und ja, heute mal ein kleines Oldschool-Video, sag ich mal, sieht man ja auch schon ein bisschen an dem Outfit, meine Freunde. Und erstmal wegen dem Sound, keine Angst, der wird im nächsten Video besser sein mit Space -Camp. Das ist jetzt nur so ein Überbrückungsvideo, damit ihr mal schon was für die Augen habt, meine Freunde. Und zwar habe ich auch eine kleine Idee am Start, und zwar dachte ich mir, dass ich für die ganzen Oldschool-Videos, zum Beispiel Bommelumpen zum Boss oder Boss vs. Randy oder keine Ahnung, für die ganzen Videos halt, so quasi meinen alten Style halt wieder habt so halt der Outfit, dann ein bisschen mehr der hardcore mq ja? Also jetzt nicht so der nette Guy, sondern halt mehr so wirklich der Typ von früher, sage ich mal, ja? Und auch mit Outfit, mit allem drum und dran und halt mit Facecam dann, das wäre halt die einzige Steigerung und bessere Qualität ist ja logisch. Und ob ihr sowas feiern würdet, meine Freunde, würde ich mich auf jeden Fall über eure Meinung drüber freuen. Und ja, ich würde halt natürlich nicht nur die Maske anhaben und meinen Style, also meine Art wieder wie haben, sondern würde ich auch ein bisschen meinen Körper zeigen. Und das konnte ich ja früher nicht. Und ich habe früher aber schon ein bisschen gepusht, muss man schon sagen, mit meinem Bizeps und sowas. Und ich konnte es ja nie zeigen, weil ich ja keine Face hatte. Aber jetzt kann ich das ja quasi nachholen, meine Freunde. Und ich kann euch ja schon mal ein bisschen was von meinem Body zeigen, was also von meinen Brust-Rücken-Umfang, meine Freunde. Lehnt euch in Sicht, ja. Lehnt euch in Sicht. Und zwar, einen Moment. Hier... Man sieht hier die durchtrainierte Brust und man erkennt auch ein bisschen was von meinem durchtrainierten Sixpack. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, also jetzt nicht mehr von meinem Körper, also schon so ein bisschen, ja, aber jetzt nicht so, ja, ist no homo. Gebt dem Video einen Daumen hoch und gebt mir auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Feedback, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und ja, euer Doppel-I oder Bosses Orderly Bitches, no homos.